Hallo, ich habe mir heute die Aufgabe gestellt, ähm, euch einen Discord-Bot vorzustellen, der von mir gecodet worden ist und der ist so einfach gehalten wie, wie nur möglich. Die ganze Software und alles findet ihr alles in der Videobeschreibung und alles ist wirklich kostenlos, also ihr braucht euch auch nirgends anmelden oder ähnliches. Viel Spaß mit dem Video. Also fangen wir gleich mal an. Ihr, ihr braucht einen Webbrowser, dann gibt ihr ein Visual Studio Code. Habe ich jetzt schon gemacht, aber ich mache es jetzt noch einmal. VS Code, auf den ersten Download-Link gleich klicken und dann einfach für Windows herunterladen. Als nächstes da ist noch Node.js. Kann man auch einfach Node.js.org und dann die Recommended for Most Users Version herunterladen. So, ich habe jetzt schon einmal für dieses Tutorial einen Ordner erstellt. Ist jetzt ganz egal, ganz gleich wie der heißt. Ihr müsst einfach nur wissen, wo er ist und wie er heißt. Als nächstes gehen wir zur CMD, also Eingabeaufforderung, navigieren zum Ordner, bei mir in dem Fall, also Directory, Befehl kann man immer den Ordner abrufen, also kann man alle Ordner in, diesem, in dieser Datei abwählen, da. also halt aufschreiben lassen. Ich habe jetzt einfach, und jetzt navigiere ich mal in meinen OneDrive, weil da ist mein Desktop gespeichert, und dann noch einmal CD, Desktop, kann ich in den Desktop hinein navigieren und jetzt noch einmal CD und in den neuen Ordner hinein navigieren. Wenn ihr nicht, wie das, nicht wisst, wie das geht, schaut euch einfach ein Tutorial dazu an. Aber ihr müsst eigentlich nur CD Desktop und CD der Ordner, den ihr sucht, wenn er auf dem Desktop ist. Genau, und jetzt drücken wir wieder Enter und dann sind wir im Ordner drinnen. So, als nächstes erstellen wir ein JSON-File. Das machen wir mit npm-init. Wir können das File zwar selber auch schreiben, aber mit der cmd ist es wesentlich effizienter. Das Enter. Den Namen wollen wir euch so beibehalten. Und Version lassen wir auch gleich. Also auch wieder mit Enter bestätigen. Beschreibung könnt ihr hin hinzufügen. entrypoint machen wir main.js. Test-Command brauchen wir nicht. guild Response. Brauchen wir auch nicht Keywords? Brauchen wir auch nicht Author? Könntet ihr eure Namen hineinschreiben? Ich schreibe jetzt einfach Simon hinein. License brauchen wir auch keine. Und noch einmal mit Yes bestätigen. So, als nächstes schreiben wir npm install einmal Discord.js und einmal weil wir ja Node.js verwenden npm install-node.js. Jetzt braucht es auch wieder ein bisschen und schon ist erledigt. Um ins Visual Studio Code hineinzukommen, geben wir einfach code ein und es öffnet sich eine Oberfläche von Visual Studio Code. So, normal hätte ich jetzt erstellen müssen ein main.js-File. Er hat es mir aber jetzt schon erstellt. Also wir klicken einfach hinein, main.js, wenn es bei euch nicht erstellt sein sollte, klickt ihr da hinauf und tippt ein main.js. Da es bei mir aber schon erstellt wurde, dann klicke ich einfach hinein und dann kann ich anfangen zu schreiben. Dann schreibe ich, fange ich an zum Schreiben. const discord, discord equals require Klammer, Single Quotes, das ist bei der Raute daneben, also einfach Shift gedrückt halten und Raute drücken. Dann kommen Single Quotes. Dann Discord.js und dann ein Semikolumn, um die Linie zu beenden. Dann gehen wir zwei Zeilen runter, schreiben Const, Cli Const Client. equals nee, equals new Discord dot client oops, oops. <lacht> Discord client so Klammer auf Klammer zu und wieder ein Semikolon an um, konst fix equals und diesmal haben wir double quotes also die normalen anführungszeichen da könnt ihr euch nehmen das ist einfach nur ähm, wie ihr euren bot anstellen soll also ihr wählt ein bestimmtes zeichen aus um zu sagen dem bot er soll wenn dieses zeichen am anfang vorkommt zuhören ich nehme das minuszeichen ihr könnt aber auch rufzeichen oder was ihr wollt nehmen so als nächstes Client. Dot once. Klammer auf. Single-Codes wieder. Ready. So. Dann Beistrich. Klammer auf. Klammer zu. Und ein ist gleich und ein größer zu ein. Ich mache eine geschwungene Klammer auf. Und dann nochmal auf Enter drücken. Dann geht der auf Console. Log. Dann könnt ihr euch schreiben, was er also, was der Bot jetzt wann er gestartet ist. Also, sobald er fertig ist mit Hochfahren, was er dann in die Konsole hineinschreiben soll. Ich schreibe diesmal einfach hinein: Bot ist online, so dann wieder beenden und dann machen wir da dahinter auch noch ein Semikolon. Und dann nächste Zeile, client dot on Dann mit der Klammer auf, Single Column, messe, opala, Message, Message, Message. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Message, Message. Und dann Leertaste ist gleich größer Zeichen, dann noch einmal eine geschwungene Klammer auf und dann schreiben wir hinein. If Klammer auf, rufzeichen. Message Content Message.Content Starts with Klammer auf, Prefix Also jetzt sagen wir falls die Nachricht nicht mit diesem Prefix anfangen sollte, ähm, geht es einfach zurück. So. Und jetzt brauchen wir zwei so gerade Striche. Die sind da, wenn ihr Steuerung und ALT drückt und neben der SHIFT-Taste sind größer und kleiner Zeichen. Also Steuerung ALT und diese größer-kleiner Zeichen. Das zweimal. So, Dann habt ihr diese zwei Striche. Da Message, uh, Author. Dort. Das ist da klammer zu wieder. Dann geht es wieder eins vor und dann einfach sagen wir im return und dann wieder das Semikolon und wieder eine Zeile drunter. Const arcs equals message um, dot content Dort slice, prefix, dot length. Und dann geht wieder aus der Klammer raus. Dort split. Und jetzt kommt Klammer auf, schrägstrich, Leerzeichen, Schrägstrich, Klammer zu. Und Semikolon. So. Jetzt haben wir da noch ein Semikolon. Das fehlt noch. Und jetzt geht es eigentlich schon daran, den Bot selber zu erstellen. Also, also dass er in Discord angezeigt wird. Client.login, Klammer auf, und ähm, Anführungszeichen. Und da hinten ein Semikolon. Und da, genau da hinein, zwischen die zwei Orangen, kommt dann ähm, unser Token hinein von unserem Bot. Es gibt jetzt noch eine Kleinigkeit eine kleine aber wichtige sache vergessen und zwar ein const command equals args dot shift klammer auf klammer zu punkt to to lowercase das habe ich jetzt vergessen aber das ist sehr wichtig Text, weil ohne das wird es nicht funktionieren. Gehen wir auf Google Chrome oder auf euren Browser halt und dann ge geben wir ein Discord Developer Tools. Dann klicken wir das erste an. Und dann gehen wir oben dahin auf Applications. Und dann New Application. Und dann nehme ich ein Bot, was sagen wir, YouTube. Bot. So erstellen wir den, dann ist der Bot erstellt und dann haben wir eine Application ID und ein Public Key. Und das müssen wir denn da noch als Bot umändern. Also wir gehen auf Add Bot und Yes Do It. Dann ist ein Bot generiert worden und es ist da ein Token freigeschaltet worden. Wir klicken darauf, klick to reveal token und dann kopieren wir uns den und dann gehen wir wieder unseren Code hinein und dann kopieren wir das genau da hinein, genau da hinein, dass der Code genauso ausschaut. Jetzt speichern wir das mit Steuerung und S, dann ist alles gespeichert. Gehen wir da zurück auf Google Chrome und kopieren wir uns die Application ID und dann gehen wir auf Discord. Bot Permissions, ähm, ich werde euch alle Webseiten in der Beschreibung verlinken und dann fügen wir das einfach da hinein ein und jetzt können wir die Rechte, also was für eine Rechte wir uns Bot geben wollen, einfach da anhakeln und dann, dann wird halt einfach gespeichert, was für eine Rechte der Bot haben soll. Ich hakle jetzt alles an, weil wir ja wollen, dass der Bot jetzt eigentlich alles machen kann. Ich da jetzt fertig bin, ist ein URL, den ihr einfach euren Freunden auch geben wollt, wenn sie zum Beispiel deinen Bot zum Server hinzufügen wollen. Wir kopieren uns auf diesen Link, fügen ihn in einem neuen Tab ein, drücken auf Enter wieder und dann fügen ihn zum Server von mir hinzu. Füge den dort jetzt hinzu einfach und dann sieht man noch einmal, was für eine Rechte da jetzt alles hat und dann ich jetzt nochmal auf Autorisieren. Ich bin ein Mensch und dann ist er hinzugefügt. Wollen wir jetzt schauen? Da in meinem Discord-Server dann ist der Bot ist da genau YouTube Tutorial Bot. Das ist der da, genau. So, Jetzt gehen wir jetzt wieder zurück in unseren Code. Das ist so jeder Sekt. mal hier auf Terminal New Terminal und dann geben wir da einfach ein Node Space Dot. Dann kommt die Meldung Bot ist online da. Und da sehen wir auch, der Bot ist jetzt nicht mehr offline, sondern da auch online. Und wenn wir jetzt minus ping hineinschreiben, sollte er mit Pong antworten. Genau. Jetzt noch zusätzliche Commands hinzufügen. Mit einfach mit else if. Da kann jeder was Beliebiges machen. Jeder kann machen, was er Da können wir einfach hineinschreiben, Command equals, dreimal equal der Name, also unter ähm, Single Quotes, was wir haben, zum Beispiel YouTube. So, dann machen wir da wieder geschwungene Klammer auf. So, und dann schreiben message dot Und da kann man einfach sagen Kannst du kannst auf deinen YouTube-Namen zu beschreiben fügen. Ich habe jetzt auf TXC unterstrich Simon. So, das ist mein Name. Wieder Enter. Also damit mit ähm, Semikolon abschließen. Message.channel.send. Sag so, genau. Space. Und dann gehen wir wieder zurück in Discord und schreiben nochmal ein Minus. YouTube funktioniert, minus Ping funktioniert auch. Und ihr könnt jetzt einfach hinzufügen, was ihr alles wollt und was für eine Funktion ihr haben wollt. Und ja, wie gesagt, das ist alles kostenlos. Und ich freue mich wirklich sehr über jeden einzelnen Kommentar. Und ja, ich werde den Code hinaufladen. Und ja, es ist wirklich alles kostenlos. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.